Jetzt geht's los! Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Printable Show im Jahr 2019. Ich bin mega gespannt, denn äh, 2019 wird noch viel besser als das letzte Jahr. Und damit möchte ich einfach auch ein bisschen starten. Wir haben natürlich, ich habe ein ausführliches Video noch erstellt, wo wir ein bisschen ein Review machen vom letzten Jahr, vom Jahr 2018. Und hier aber nur mal ein ganz kurzer Überblick. Und zwar haben wir letztes Jahr überhaupt erstmal die Testphase gestartet mit der Lernplattform hier in Leverkusen, wo wir Videokurse, aber eben auch Live-Trainings lokalen Geschäften zur Verfügung stellen. Und es hat so gut geklappt, dass wir im April den Preis für ähm, die beste Offline-Strategie für die Innenstadt der Zukunft gewonnen haben, beim Bundeskongress in Bochum, und dass wir äh, beim Gründerstipendium waren in äh, Gummersbach und haben da unsere Idee auch gepitcht. Also äh, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für die Idee bekommen, äh, wurden hier gefördert vom Probierwerk in Leverkusen, äh, werden hier unterstützt von der Bürogemeinschaft und äh, daher nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die einfach an die Idee oder an das Konzept glauben und hofft auch auf dem Jahr 2019 wieder auf ganz, ganz viele Fragen von euch, von dir, die ihr natürlich gerne per äh, Handy stellen könnt, einfach in die, ins Handy reinsprechen uns zuschicken könnt oder einfach auf Facebook ähm, oder Instagram als direkte Nachricht zuschicken könnt. Hier ziehen wir ziehen uns die gerne raus und beantworten die dann hier direkt auf YouTube für dich. Und da möchte ich auch direkt schon mit der ersten Frage einfach starten, die da lautet Wie kann ich Kunden eine Freude zu ihrem Geburtstag oder Neujahr machen, möglichst automatisiert? Okay, äh, danke für die Frage, die äh, ist natürlich auch aktuell. Ich hoffe, ihr habt allen wichtigen Leuten äh, ein frohes neues Jahr gewünscht. Ansonsten äh, ist das die beste Chance dafür. Ähm, und grundsätzlich gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder... Ähm, Digital oder irgendwie offline mit einer Karte oder natürlich einem Geschenk, was ein äh, größeres Budget ist. Ich würde persönlich ähm, mittlerweile erstmal auf offline gehen, also würde versuchen, ähm, automatisiert irgendwie kleinere Pakete im Wert von 5 Euro, 10 Euro, je nach natürlich ähm, Budget verteilen. Aber wenn du erstmal kostenlos starten willst, ist es das Einfachste, schau dir Mailchimp an. Sammle die äh, Geburtsdaten oder geh auch aktiv dann nochmal auf deine E-Mail-Liste zu, die du äh, vielleicht schon im Mailschirm drin hast, und frag einfach nach: Willst du, lieber Kunde, lieber Interessent, überhaupt denn von mir auch hören ähm, zum Geburtstag, zum Neujahr? Äh, wenn ja, dann trage dich hier oder aktualisiere hier ähm, die Möglichkeit, oder aktualisiere hier dein Geburtsdatum oder eben den Haken zu: ähm, Ich möchte auch einmal im Jahr ein Weihnachts- oder ein Neujahrsgeschenk bekommen. Also erstmal vielleicht auch die Zustimmung einholen, das glaube ich ist ganz wichtig. Und dann kannst du in Mailchimp relativ einfach über sogenannte Merge tags dann auch sehr, sehr viel personalisieren und den Vornamen, dann nochmal auch das Alter, wenn das denn sein soll, reinbringen. Und dann diese ganze Kampagne starten und die läuft dann im Hintergrund automatisch. Das Ganze lässt sich gerade auf Mailchimp noch sehr, sehr gut weiterverfolgen. Das kann ich auch mal unten in die, in die Beschreibung reinbringen. Es gibt so eine so ein dynamische Landingpage auch noch, mit dem man dann den Namen, den man ja eh schon in der Datenbank von Mailchimp hat, übertragen kann auf deine Landingpage, sodass du quasi auch nochmal ein Geburtstags- oder Neujahrsvideo einmal im Jahr äh, neu produzierst und quasi einbettest auf diesem Video, äh, äh, auf dieser Unterseite und das zeige ich dir einfach mal unten in dem Beispiel, klick mal äh, auf, diesem, auf diesen magischen Link, der unten in der Beschreibung ist, dann wird es vielleicht deutlich. Ansonsten noch viel angenehmer ist äh, der Service von äh, Postable, den können wir auch mal äh, hier kurz einblenden und die gehen den Weg und ähm, schicken handschriftlich geschriebene ähm, Postkarten an eine Adresse ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, den du dir aussuchen kannst. Und da kannst du auch sehr gut und elegant die ähm, Geburtsdaten hinterlegen und so einfach auch vielleicht einmal im Jahr neu wieder äh, auch einen neuen Geburtstagsgruß dir äh, einfallen lassen und dann eben automatisiert an deine Kunden oder Interessenten rausschicken. Ähm, beide Möglichkeiten ähm, sind sehr elegant und schick. Äh, wen du am Ende wählst, hängt natürlich auch ein bisschen von dem Budget ab, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine schöne Aufmerksamkeit, ähm, wo ich mich auch freuen würde drüber. Also Frage Nummer 2. Welcher Social Media Kanal ist für mich am besten als Modehändler? Äh, auf jeden Fall Instagram. All in auf Instagram gehen, äh, gerade auch im Jahr 2019, denn Instagram plant, ähm, auch wenn es noch nicht ganz offiziell ist, eine eigene, ein eigenes Shopping-Erlebnis, also man kann ja aktuell und letztes Jahr auch schon verschiedene Produkte auf seinen Instagram-Posts markieren und die dann eben auch weiterleiten lassen in den eigenen E-Commerce-Store, in den eigenen Online-Shop oder eben auch als direkte Nachricht dann auch diesen Kauf stattfinden lassen und das hat natürlich für Instagram sehr, sehr gut funktioniert. Die Interaktionen sind höher ähm, und so weiter. Und das würde ich als Modehändler auf jeden Fall all in auf Instagram gehen. Ähm, Beziehe vor allem auch äh, als Modehändler ähm, Freundinnen, mit, mit Freundinnen oder Freunde mit ein, je nachdem, ob du ähm, Textil oder Fashion für Mädels oder für Jungs oder für beide vielleicht auch verkaufst. Und bezieh vor allem deine Kunden und dein Publikum mit ein. Besonders wenn du ähm, gute Freunde hast, starte mit denen. Ähm, Frag die, ob du äh, das einfach mal so ein bisschen als Show auch entwickeln kannst und die auch vor die Kamera bekommst, weil es ist so wichtig, andere Menschen auch vor der Kamera und gerade bei Instagram zu sehen und nicht immer nur ähm, vielleicht ähm, die neue Auslage im Schaufenster oder neue Produkte und so weiter. Also versuch ein bisschen dein Publikum und vor allem ähm, Freunde oder Bekannte mehr mit einzubeziehen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, oder ansonsten, ähm, als sozialer Kanal, äh, je nachdem, wenn du stark Frauen als Zielgruppe hast, ist natürlich auch Pinterest äh, stark zu empfehlen. Ähm, da kannst du ja auch sogenannte Rich Pins mit einsetzen, die dann auch Preise ähm, darstellen und Verfügbarkeiten. Also es kommt halt immer auch drauf an, ob du einen eigenen Shop hast oder nicht. Nichtsdestotrotz, egal ob du einen Shop hast oder nicht, oder erstmal startest, versuch auf Instagram zu gewinnen und versuch da möglichst schnell auch Aufmerksamkeit zu bekommen und täglich einfach auch ähm, posten. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, also du kannst ja mittlerweile bei Instagram nicht nur organisch posten, sondern geh vor allem auch all in jeden Tag, mach eine Story. Also ähm, jeder von uns hat so ein Gerät. Fotografier dich, mach ein kleines Kurzvideo, 15 Sekunden von neuer Lieferung, von dir, von dem Tag, von, äh, von Paketen, die du vielleicht verschickst oder die du fertig machst, wenn du online verschickst. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch Schritt und Pflicht Nummer zwei. Mach auch Instagram Stories jeden Tag. geh regelmäßig vielleicht auch live. Ja? Also einmal die Woche kannst du auch über Instagram sehr einfach ein Live-Video produzieren. Mach das vielleicht nach Ladenschluss und äh, versuche da auch Fragen zu beantworten, die deine Zielgruppe ähm, im Modebereich hat. Ja? Neue Trends besprechen beispielsweise oder eben auch ähm, in ein anderes Sortiment noch hast, ähm, häufig gestellte Fragen da beantworten und äh, nutzt das vielleicht auch um, als Möglichkeit, um dein Publikum mit einzubeziehen, die sich dann vielleicht auch mit einschalten können. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um bei Instagram auch schnell ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und als drittes und letztes, versucht und übt dich auch ein bisschen in längeren Formaten für Instagram TV und stell somit vielleicht auch mal ähm, äh, Marken vor, die du verkaufst. Ja, also positioniere dich für verschiedene Marken, das stärkt natürlich auch nochmal die Beziehung zwischen, dem, zwischen der Marke, die du verkaufst in deinem Geschäft und deinem äh, Einzelhandel, sodass einfach auch das nochmal eine engere Bindung wird. Also die drei Möglichkeiten, vier eigentlich sogar, solltest du unbedingt in Betracht ziehen, wenn du all in auf Instagram gehen willst, jeden Tag organisch posten, Instagram-Stories machen, regelmäßig live gehen und auf Instagram-TV längere Formate auch. Andreas fragt, Online-Marketing, warum ist nicht jeder bereits Millionär? Äh, Puh, ja, yeah. keine Ahnung, natürlich, ich mein, äh, eine Million habe ich jetzt auch, habe ich nicht, äh, von daher äh, würde mich auch mal interessieren, also vielleicht hat jemand aus dem Publikum äh, die Antwort parat und schaut sich das gerade an und weiß ganz genau, wie kommst du zu der ersten Million. Ich habe es leider noch nicht, ich weiß nur, ähm, es ist mit Sicherheit ein langer, langer Weg und alle, die jetzt natürlich, ähm, die man so online, auf Instagram, äh, Stories als Anzeigen bekommt oder YouTube Pre-Road-Ads, all die, die äh, versprechen relativ kurzfristig viel Geld zu machen, egal ob es jetzt eine Million oder äh, sehr, sehr viele hunderttausend äh, Euro sind, ähm, die vergessen allerdings eins und zwar ist, dass du von... A nach B ähm, sehr, sehr viele Jahre brauchst und erstmal überhaupt irgendwo eine Expertise brauchst, um was zu verkaufen. Also ähm, was gar nicht mehr funktioniert, ähm, das hat vielleicht mal vor fünf Jahren funktioniert, ist ähm, E-Books für Geld zu verkaufen. Also die müssen dann schon so eine enorme Qualität haben, dass du äh, da überhaupt Geld für verlangen kannst. Mittlerweile kannst du schon froh sein, wenn du überhaupt eine E-Mail-Adresse für ähm, ein digitalen Inhalt bekommst. Das gleiche gilt für, für Videokurse. Also du siehst es vielleicht auch, Udemy steckt massiv Geld in Videokurse. Ähm, die verramschen die mit 90, 95 Rabatt und äh, schießen die raus für 5 Euro einen Videokurs, der enorm lang braucht, um überhaupt mal produziert zu werden. Und allein daran siehst du schon, wie hart die Konkurrenz ist bei digitalen Inhalten. Also entweder du hast A, eine extrem große Expertise in irgendeinem Feld, was aber auch natürlich Jahre braucht, um aufzubauen, in der Regel, außer du hast schon angefangen mit 16 und hast versucht Spotify-Benutzer ähm, äh, irgendwie künstlich zu erzeugen und weißt ganz genau, wie du Spotify vielleicht knacken kannst, äh, wie hier bei einem Kollegen äh, der Fall. Äh, dann hast du vielleicht ja schon eine Expertise, seitdem du in der Schule bist aufgebaut und du kannst es dann irgendwie weiter vermarkten, wenn das dann auch legal ist und wenn es Sinn macht. Ansonsten ist es fast dann ähm, so gefährlich wie Lotto zu spielen, ähm, weil eins ist auch ganz groß und ist mir auch wichtig zu sagen: ähm, Diese ganze Gier und teilweise die Sehnsüchte, die dann geweckt werden von solchen Anzeigen. Die frustrieren, glaube ich, auch ganz viele. Also, ich weiß nicht, das würde mich mal von, von dir interessieren, wie du es siehst. Ähm, dass viele Leute einfach ähm, diese, diese Sehnsucht wecken, schnell erfolgreich zu werden über Nacht. Und meiner Erfahrung nach ähm, gibt es sowas wie Übernachterfolge nicht. Das sind Jahrzehnte teilweise, lange Arbeiten, die ähm, vorher keiner sieht, wie beim Eisberg. Ähm, bevor es überhaupt an irgendeinen Erfolg geht und dann überhaupt irgendwie mal eine erste Million oder überhaupt die ersten 100.000 irgendwas verdient worden sind. Und ähm, ja, es kommt einfach am Ende ähm, zu dem einfachen Wort Geduld. Das ist eigentlich alles, was du brauchst, äh, um vor allem eben auch online Erfolg zu haben und permanent eine gewisse Qualität und Aufmerksamkeit auch ähm, zu gewährleisten. Und da ist das Einfachste... Ähm, Finde irgendwas, was dir mega viel Spaß macht, zu machen. Also da bin ich immer fasziniert dann äh, von so Leuten wie äh, hier äh, Florian, der einfach Spaß dabei hat, äh, Sachen aufzunehmen, jetzt noch nicht mal unbedingt vor der Kamera zu erscheinen, aber einfach Videoschnitt zu machen äh, und schon ganz genau weiß, wo er hin will. Und äh, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dann äh, auch monetär da zufrieden bist, und es geht auch vielleicht noch nicht mal um eine Million, es geht einfach ja für viele um die finanzielle Freiheit. Aber ähm, ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit, von daher ähm, würde ich sagen, es ist einfach eine Frage der Geduld und von dem, was du willst. Wenn du auch mal hierher kommen willst, auf das Sofa oder ähm, eine direkte Frage hast und ich dir beantworten soll in der Show, stell mir die unter dem Hashtag Plausch mit Paul, Blende wir hier nur mal ein. Ich freue mich, die beim nächsten Mal auch beantworten zu können. Oder ansonsten sehen wir uns dann im Februar.